Rainer gegen Chris. Die Verschlüsselung! Keine Verschlüsselung ist eh nicht aufzuhalten. Machen wir alles auf und überlegen wir uns, wie wir mit dieser großen Offenheit umgehen. Verschlüsselung ist eines der Werkzeuge, die wir haben, um unsere Daten in der heutigen Gesellschaft noch schützen zu können. Matschball. Hallo Rainer, grüß dich. schön grüß dich ]haba. zu sehen zum heutigen Thema von Verschlüsselung. Erklär uns doch mal in ein paar Worten, was deine Meinung zur Verschlüsselung im Internet ist. Ich glaube, das Internet ist gegen jegliche Behinderung einer grenzenlosen Kommunikationsmöglichkeit. Und Verschlüsselung ist ein Hindernis. Die Tendenz des Internets ist die grenzenlose Kommunikation, ohne dass irgendwelche Abteilungen, Privatbesitze noch beiseite gehalten werden. Und durch die Verschlüsselung wird der Privatbesitz an Austausch noch immer beibehalten. Und das ist das, was wir in der alten Welt eben kannten und was zu keiner besonders guten Welt geführt hat. Und deswegen haben wir alle mit unserem kollektiven Unbewussten uns dieses Internet letztlich besorgt, damit wir rauskommen aus dieser beschränkten Kommunikation, die so viel Leid hervorgebracht hat. Und wenn die Piraten dann auch für, wie die Alten auch übrigens, für die Verschlüsselung sind, dann können sie eigentlich auch ja in die FDP gehen, die es nicht mehr gibt oder sonst was. Und die Zerlegung der Piraten, die jetzt ein bisschen zu anzufangen scheint, eigentlich äh, nur begrüßen. Weil, wozu braucht man die Piraten? Die Verschlüsselung wollen alle. Nicht ganz richtig. Also Verschlüsselung ist nicht etwas, was alle Seiten und alle äh, äh, bereits etablierten Parteien und Institutionen wollen. Ganz im Gegenteil. Ähm, die Regierung hat kein sehr großes Interesse daran, dass der Privatbürger seine Daten verschlüsselt. Ähm, das FBI hat überhaupt kein Interesse daran, dass die neuen iPhones und die neuen äh, Android-Phones ihre Daten verschlüsseln und die bereits bestehenden Parteien haben sich nicht wirklich stark für die private Verschlüsselung gemacht. Nur die Piraten sind wirklich aktiv auf die Bevölkerung zugegangen und haben gesagt, wir müssen verschlüsseln. Wir müssen euch helfen, die Daten zu sichern, die eure privaten Daten sind, und die zu schützen vor den staatlichen Apparaten, die versuchen, da einen zu haben. Und da sind die Piraten genau der gegenseitigen Meinung und da stechen sie hervor unter der Landschaft der Parteien, die wir heute haben und sagen, Verschlüsselung ist etwas Positives, Verschlüsselung ist der einzige Weg, den wir als Menschen haben, uns noch vor diesem Sammelwut an Daten irgendwie zu schützen. Naja, das stimmt in gewisser Weise in der Praxis, in der Theorie nicht. Denn wir haben im Bundesverfassungsgericht unsere informationelle Selbstbestimmung eben festgeschrieben bekommen, das heißt, dass wir unsere Daten schützen sollen, dürfen. Dass der Staat hier so wenig tut, ist etwas, was natürlich von allen übrigens ihm immer wieder vorgehalten wird. Und äh, ich würde sagen, ja, das stimmt, dass die in der Praxis das nicht machen. Natürlich dann vor allem nicht die großen Internetkonzerne, weil die natürlich kein Interesse daran haben, dass die Kommunikation geringer wird. Die wollen also möglichst die große Freiheit der Daten haben, natürlich, weil damit können sie ihr Geschäftsmodell natürlich weiter betreiben. Die alten natürlich, die ganz alten, die alten Geschäftsmodelle und so weiter, die sind da schon eher dafür, aber sie stellen kein Geschäftsmodell dafür vor, tun sich sehr schwer noch damit, werden aber damit sicherlich kommen. Übrigens fängt auch schon Google an und so weiter ein bisschen da Datenschutz zu betreiben. Ich würde sagen, ja, die werden da ein bisschen was tun, aber nie so richtig was. Warum? Weil dieser große Trend, gerade bei den Internetkonzernen natürlich gesehen wird, dass die große Datenfreiheit, das ist, womit sie am weitestmöglichsten eben ihre Geschäfte, ihr ganzes Modell eben betreiben können. Und insofern stimmt das in gewisser Weise. Und die Piraten sind im Grunde genommen die Alten, die Ältesten, weil sie noch auf Datenschutz aus sind, was die Alten so halbherzig, nicht, informationelle Selbstbestimmung und so weiter, eben nur betreiben. Und wo wir Ihnen jetzt ein bisschen auf die Sprünge helfen könnten, aber wir werden, glaube ich, nicht viel erreichen. Merkwürdigerweise sind auch die Leute, also die ganzen User und äh, die gesamte Bevölkerung eigentlich nicht sehr hinterher, merkwürdigerweise. Und da sollten wir Sie nicht für dumm halten, sondern für klüger als wir selbst, wenn wir noch immer darauf bestehen. Dass so viele Leute noch nicht so ganz hinterher sind, was den Datenschutz angeht und die Verschlüsselungstechniken, die heute möglich sind, mit denen wir unsere E-Mails verschlüsseln können, mit denen wir unsere Passwörter sichern können, mhm. dass die das noch nicht so ganz verfolgen, das liegt nicht daran, dass sie klüger sind oder dümmer, das liegt eher an einem technischen Verständnis. Es ist ein sehr kompliziertes Metier, wenn man sich anguckt, was mit dem Computer-Software alles mhm. gemacht werden kann und wie viel. Ich, der mich äh, gut mit Computern auskennt bereits, mm. weiß, dass ich noch nicht weiß. Mm. Dann sieht man, dass ein Enduser, der gerade vielleicht frisch auf einen Computer zukommt und sagt, hier sind so viele Programme, so viele Möglichkeiten der Kommunikation für mich geboten und jetzt soll ich die verschlüsseln. Das ist kompliziert, das ist mit Hindernissen verbunden, das ist nicht ganz leicht, da muss ich mich auseinandersetzen, da muss ich viel lesen. Das ist nicht ganz einfach. Wir als Piraten sagen da nur, ja, wir machen Workshops, wir bringen es den Leuten bei, man kann die Leute dazu trainieren ihre Daten zu sichern und auch ähm, äh, zu schützen, nicht nur vor der Regierung. Ich meine, die Angst vor der Regierung mag in vielen ben äh, Fällen unbegründet sein. Die Regierung macht ja nicht aktiv was gegen uns Menschen, zumindest nicht im Moment und zumindest nicht in Deutschland so stark. Ähm, aber in anderen Staaten ist das nicht so. Und äh, da will man schon seine Daten schützen und Verschlüsselung ist eine Technik, mit der das geht. Und ähm, ähm, ich finde es wichtig, wenn mit den Leuten das beigebracht wird und ihnen einfach gezeigt wird, es ist gar nicht so schwer ja. und der Vorteil dafür ist, deine Daten sind sicher, deine Privatsphäre ist sicher, deine Bankkonten sind sicher ja. und deine Fotos, die du von dir selbst geschossen ja. hast, sind auch, wenn du sie nur für dich selbst bestimmt hast, ja. äh, gesichert auf deinen Geräten. Ja, das stimmt. Nur äh, ich glaube, das widerspricht eben doch dem großen Trend und auch dem Prinzip des Internet. Das Prinzip des Internet ist, alle Daten zu befreien. Data Love. Alle Daten sind frei. Und dazu gehören natürlich auch die sogenannten privaten Daten. Die Frage ist übrigens nebenbei bemerkt, was sind eigentlich die privaten Daten, wenn wir doch die öffentlichen gemeinsam nützen wollen, eben die wir schützen wollen. Dann stellt sich ziemlich schnell heraus, es sind, was die übrigens nur nutzen, die großen Konzerne, auch Internetkonzerne oder NSA, es sind die sogenannten Metadaten. Was sind Metadaten? Metadaten sind die Bewegungsdaten des Körpers. Die interessieren sich gar nicht dafür, was wir in diesem Körper denken und machen, sondern sie interessieren sich nur für unsere Körperbewegungen, weil sie an der Nutzung unserer Körperbewegungen interessiert sind. Sei es, dass sie wirklich uns bekämpfen, sei es aber auch nur, dass sie mit uns Geschäfte machen wollen. Die Frage ist, können wir das noch zurückdrehen? Können wir diese große Datenfreiheit noch zurückdrehen, ich glaube, wir sind schon längst über diesen Punkt hinaus. Alle Daten sind längst frei und die hilflosen Versuche, auch dann für die Techniker noch da uns vielleicht beizubringen, man könnte ja noch ein paar Daten beiseite schaffen, also schützen, zum Privatbesitz erklären und behalten als solchen, die sind meiner Ansicht nach längst gelaufen und es ist absurd geradezu und äh, darin, wie du selber sagst, äh, zu sehen, dass dass nur der Techniker, der selbst dann nicht sicher ist, dass er wirklich alles schützen kann, kaum vermag, seine Daten zu schützen, dass wir schon längst weiter sind. Alle Daten sind frei. Wir sollten uns viel mehr überlegen. Und da müssen die tipppiraten diejenigen sein, die sich dafür anbieten, wie wir mit einer Gesellschaft, in der alle Daten frei sind, alles Wissen frei ist, miteinander anders umgehen als bisher, wo uns dann noch böse Regime noch reinhusten können oder böse Geschäftemacher angeblich uns abzocken können und so weiter. Das sollten wir überlegen, wie wir mit dieser großen Freiheit umgehen. Nicht versuchen, diese Freiheit aufzuhalten oder nochmal zurückdrehen zu wollen. Ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, bist du eher der Meinung, dass wir diesen Kampf des Schutzes unserer Daten bereits verloren haben, ja. weil so viel bereits erfasst wird von uns. Und ich bin ja. der Meinung, und das sind auch die Piraten, dass dieser Kampf eben noch nicht verloren ist. Der Kampf wurde erst richtig aufge äh, äh, aufgemischt, als Edward Snowden uns sozusagen die Augen geöffnet haben. Das, was früher die Leute, die etwas paranoid waren und gesagt haben, die mhm. überwachen uns, die hören alles ab, die mhm. sammeln diese Metadaten, wurde mhm. bekräftigt. Mhm. Die Leute, die wir damals für verrückt erklärt hatten, ähm, denen genau. mussten wir jetzt im Endeffekt recht geben. Und was die Metadaten angeht, da geht es nicht, wo du dich aufhältst immer nur, sondern auch mit wem du kommunizierst. Auch wenn der NSA sie noch nicht von den Kapazitäten, soweit sind wirklich die komplette Kommunikation in dem Sinne, dass sie genau auswerten, was du zu wem mhm. sagst und wie. Sie sind auf dem Weg dahin. Mhm. Und wenn du dir Google anguckst, du gibst mhm. eine Suche ein und auf der anderen Seite erscheint eine Werbung für ein ähnliches Produkt, das hängt zusammen. Die erfassen alles, was du eintippst. Genau. Apple erfasst alles, was du in diese Geräte eintippst von dir und erstellt für dich ein individualisiertes Nutzerprofil. Und es ist alles versteckt in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen, die keiner liest. Verschlüsselung kann da eine Lösung sein, um, äh, um dich zu schützen. Und Verschlüsselung ist eigentlich der Weg, um dafür zu sorgen, dass wenn jemand anderes auf diese Daten zugreift, sie dann nichts außer Britzel bremft. Und damit kann keiner was anfangen, außer dir selbst, wenn du dein Passwort hast, um deine Daten wieder zu entschlüsseln. Und das ermächtigt die Privatperson, seine Daten noch beiseite zu schaffen und sagen, ich schaffe sie beiseite vor Hackern, vor Regierungen, vor anderen Leuten, denen ich nicht meine Daten preisgeben will, und diesen Schutz den Menschen zu ermöglichen, ist eigentlich eine Erweiterung der Möglichkeiten, die wir im Internet haben und keine Einschränkung der Kommunikation. Auf jeden Fall, weil das ist das alte Privateigentum. Das Privateigentum hat eine nicht besonders schöne Welt hervorgebracht, unter der wir heute noch immer ganz schön leiden. Und zum Glück vermag dieses Internet, jetzt dieses Privateigentum aufzulösen. Jetzt sagen wir, ja, aber nur nicht die privatesten Daten. Erstens mal sind die nicht wirklich privat, weil es sind ja wirklich nur Bewegungsdaten, die Metadaten, die die brauchen. Die interessieren sich nicht dafür, was wir wirklich denken, sondern sie interessieren sich nur für unsere Körperbewegungen und für unser Kaufverhalten, für unsere materiellen Geschehnisse. Und mit welchen Personen wir kommunizieren. Das ist alles nicht materiell. Der Inter, äh, ja, nicht der Inhalt, aber mit wem? Nur für den Körper von dem anderen. Die interessiert nicht, was wir wirklich denken. Die interessieren sich nicht für den geistigen Aspekt, wenn du so willst, sondern sie interessieren sich nur für den materiellen Aspekt, weil das ist ihr Geschäft. Sie machen mit Materie Geschäft, also sie sind Materialisten und benutzen das Internet, um eben diesen Materialismus noch fortzusetzen. Und in dem Augenblick, wo nicht nur wirklich die privaten Daten, sondern alle Daten frei sind, also auch die Körperdaten frei sind, können die nicht mehr ihre Privateigentumsgeschäfte machen Ihre materiellen Geschäfte machen. Das ist das, was uns natürlich unheimlich vorkommt, weil in dem Augenblick verschwindet jegliches Eigentum, auch das private Eigentum an unseren privatesten Daten. Und da sind wir erstmal überhaupt nicht darauf eingestellt und wehren uns dagegen und fürchten uns davor. Auch deswegen selbstverständlich, weil natürlich noch die Bösen dann auch was Böses damit anstellen können. Aber ich bin halt der Auffassung, dass die Menschheit sich hier tatsächlich auf eine ungeheuerliche Veränderung zu bewegt, die wir alle natürlich noch fürchten und uns kaum vorstellen können, nämlich die wir lieben uns alle, wir wissen alles voneinander, wir sind ständig miteinander in ungehemmter Form ohne private Eigentumsvorbehalte noch irgendwo in irgendwelchen Ecken, äh, die übrigens immer böse Geschichten waren, nicht? Dieses Privateigentum war immer böse, musstest du immer verteidigen und hattest immer ein schlechtes Gewissen. Ohne diese Dinge noch zu haben, sind wir einfach ständig alle miteinander und wir trauen uns das zu und sind liebe Menschen. Das ist das, was meiner Ansicht nach hinter dem Internet steckt. Und da wehren wir uns natürlich, weil wir uns das noch gar nicht vorstellen können, weil wir so lange so böse waren immer miteinander. Nicht wehren wir uns natürlich dagegen und finden das völlig unbegreiflich. Unser Verstand sagt, das gibt's gar nicht. Der Mensch ist nicht so, der wird nie so sein in tausend Jahren vielleicht oder sonst was. Und da müssen die Piraten eben, wie gesagt, Vorläufer sein. Sie müssen sagen, doch das gibt's. Das ist das Internet und dafür treten wir ein und deswegen sind wir in ganz anderer Auffassung als die alten alle, die alle noch Privateigentum, auch mit privaten Daten eben betreiben wollen und sich gegen diese Auflösung des Privateigentums, jeglichen Eigentums natürlich massiv wehren, weil ihr ganzes Leben, ihre ganzen Geschäftsmodelle dann weg wären. Also im Prinzip ist das eine wunderschöne Utopie in der Zukunft, in der wir alle gute Menschen sind, vollkommen frei miteinander kommunizieren alle unsere Gefühle und Bedürfnisse miteinander teilen können, ohne negative Konsequenzen davon direkt zu fürchten können, zu müssen. Aber heutzutage ist leider die Realität, dass der ein oder andere Bösewicht noch unter uns steckt und äh, die ein oder andere Bösewicht vielleicht auch im Ausland versucht, uns zu schädigen und uns als sich als nigerianische Prinz auszugeben. Ja. Und dafür müssen wir uns heute leider noch schützen. Und da werden wir als Piraten auch diese Meinung nicht verändern können. Wir werden weiter für Datenschutz kämpfen, wir werden weiter für die privaten Daten kämpfen. Aber es wäre wirklich schön, wenn wir zu der Welt, die du beschreibst, irgendwann hinkämen. Können wir uns darauf einigen? Auf die Zukunft! Ja. Rainer gegen Chris. Die Verschlüsselung! Keine Verschlüsselung ist eh nicht aufzuhalten.